So, ich habe hier ein altes Herkules E-Café, das ist bestimmt schon 10 Jahre alt und da wurde damals mit einem Ubuntu geliefert, kann man aber nicht mehr updaten, die Hardware ist schon so alt und jetzt habe ich mir überlegt, was man noch mit äh, da machen könnte und da bin ich auf die Idee gekommen, man könnte ja so einen Bilderrahmen mitbauen, also so eine Bildershow. Dafür äh, eignet sich es ja noch gut. Vielleicht kann ich auch irgendwann mal die Tastatur abbauen und sagen wir mal nur als Bilderrahmen an die Wand hängen, weil ich habe ja auch Zugang per SSH und kann jetzt ähm, meine Daten per SSH ähm, hochladen. Also ich kann meine Bilderverwaltung per SSH äh, machen. Außerdem äh, kann das Ding Bluetooth, ich habe hier das Gerät, mit dem ich jetzt die Bildershow verwalten kann. Ich habe es jetzt gerade mal eingeschaltet. Und jetzt warten wir drauf, dass die Bilderschau auch startet. Ihr müsst jetzt jeden Moment äh, losgehen. Da, damit da tut sich schon was. So. so, das erste Bild ist da und äh, die Bildershow startet jetzt und ich kann jetzt, äh, nachdem ich mich mit Bluetooth verbunden habe, kann ich jetzt, kann ich jetzt hier oben in die Leiste fahren und dann jetzt sagen wir mal, ähm, eins zurück zum Beispiel, tak. so zurück, und ich kann auch vorwärts springen, und wenn ich nichts mache, ähm, dann springt es automatisch immer zum nächsten Bild. So, eigentlich ist das jetzt schon alles, was ich da zu dem Gerät erzählen wollte, so, ich mache dann, ich lasse die Bilder schon weiterlaufen, aber ähm, die Aufnahme stoppe ich jetzt.